Hey ihr Lieben, ja ich begrüße euch hier aus Salzburg, wunderschönes Wetter, die Sonne scheint und ja, der Willi hat mich angerufen, denn hier beim Cannabis Social Club Salzburg, da ist wohl eher eine Wolke über dem Club und ähm, ja, ich bin jetzt mal kurz hier ja. beim Roland bei Plans for Friends und ähm, treffe mich da mit Willi, um mal kurz die Lage zu checken, was ist da eigentlich vorgefallen. Also, schauen wir mal. Nee, kommt. Hey Willi, hey, Mario, schön dich zu sehen. Ja, ich habe schon gesagt, draußen scheint die Sonne, und nur beim Club Salzburg hängt eine Wolke, ja. oder? <lacht> ich dachte, hier wie die Sonne aus sich steht, ja. Wenn man was ja, ich dachte, wäre schön, schöner von dir zu hören, ohne dass Probleme da sind. Aber ja, du wirst es sehen, Mario. Also, um euch das noch mal kurz zu sagen, Willi auch Free Willi genannt. Free Willy. War ja schon wegen der beliebten Pflanze auch im Gefängnis leider. Setzt sich hier in Salzburg äh, ein für, ja, vor allen Dingen für ältere Menschen, für Patienten, die zu ihm kommen, seine Öle ähm, genießen. Und ähm, ja, hat halt immer wieder Ärger mit der Polizei gehabt und mit anderen Behörden. Und ja, kommt immer wieder auf die Beine und hat, glaube ich, hier die dicksten Eier. Und deswegen sind wir jetzt wieder hier. Willi, ähm, ich muss noch mal einen kurzen Rückblick geben für die Leute. Also wenn ich mich richtig erinnere, Hattest du das letzte Mal, wo sie dir richtig Ärger gemacht haben, durch auch noch wieder einen anderen Typen, mit dem du gar nichts zu tun hattest? Genau. Da haben sie dir Ärger gemacht und da standest du vor Gericht, warst sogar auch im, im Knast? Ja, ja, drei Monate. Und Führerschein haben sie, wollte sie dir auch. Alles Programm. Äh, also äh, alles, was geht. Also der Mann trägt das wirklich mit allen Konsequenzen. Und dann seit 2017 über die Corona-Zeit. Still still Wir haben machen können, was man weiß, es ist mir nichts im Weg gelegt worden. Nur haben wir immer angesucht haben um die Pflanzen, das steht bei uns in den Statuten. Ich muss ansuchen, wenn man was machen will. Und ich habe auch laufend angesucht, beim Anschauer, bei der René Wagner. Uninteressant. Auf keine Antwort? Aber was ich erlebt habe und was ich dazu, dazu sagen will, für mich sind die Blauen die eigentlichen Grünen weil was die Grünen aber zu dem kämen jetzt okay weil du ähm, um das mal kurz zu erwähnen ähm, wir müssen das so ein bisschen Stück für Stück machen ja. jetzt hat es auf jeden Fall Ruhe ja. und du hast Anträge gestellt beim Alles. damaligen also nach dem Anschober hast du nochmal beim Mückstein einen Antrag also eine Ausnahmegenehmigung für den Club damit die das dürfen was zu tun viertes Projekt gestellt auch. genau ich glaube, da habe ich dir sogar mal was erzählt vom genau. Projekt Ma. So macht wir man das vorhaben. ja auch und völlig. Ja, legitim. klar, weil du musst im Vorhinein schon schützen. Und vor allen Dingen hat Willi sich ja auch gedacht: naja, die ja. Grünen, die ja eh eigentlich die Legalisierung richtig, fordern, das richtig, kann richtig. ja nicht verkehrt sein, wenn man das da hinschickt. Offenbar doch, aber da Ich bin total, zu. <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin total, Ich bin total enttäuscht und sehr überrascht, weil das ist, das ist irre. So, dann. Äh, auf einmal, jetzt nach fast vier Jahren, fünf Jahren? Auf einmal, äh, äh, die Polizei bei mir, von, von, von, von mir im Dorf, also von Straßweichen. Die, die, die normale... Weil ich zu Hause, pflanzt ja. im Keller? Das... Ja, weil der Nachbar angerufen hat, bei Willi, stinkt. stink's. Okay, also <lacht> da, da war halt es. Sie... Ich muss da eins sagen, die haben Empathie gehabt, die sind was will ich lange nicht mehr gesehen, wie es mir geht und hin und her. Ich habe ja noch alles erklärt. Die sind dann zu mir, mit mir im Keller, weil ich habe gesagt, ich habe unten meine zehn Pflanzen stehen, die, die ich ja eigentlich darf, ja. äh, äh, äh, dann sind sie mit runter habe ich, einer die, hab ich einer die Pflanzen gezeigt, sind sie alle drei Tage gestanden, zwei Polizistinnen, ein Polizist, habe jeden Tag jeden ein Buch von mir in die Hand gedrückt und habe sie über das unser Endokanopionisystem aufgeklärt. Die wollten eigentlich viel wissen, dann haben sie sich die Pflanzen angeschaut, dann habe ich noch gesagt, dass man es eh nicht anschneidet, weil ich habe ja für zehn Pflanzen einen Freispruch gekriegt und für fünf Pflanzen habe ich 400 Euro Geldstrafe gekriegt. Okay. Die ist auch nicht mehr ins Ding Verwaltungsstraf okay. dann, mhm. haben sie umgewandelt. Mhm. Vor zwei Monaten bedingt. Mhm. Und das Oberlandesgericht hat das umgewandelt in, in, in 400 Euro Geldstrafe für fünf Pflanzen. Und zehn Pflanzen hat man die Richterin zugestanden. Da, war da, da waren die ganzen Ärzte von mir involviert und das hat er passt. War ich zufrieden? Okay. Äh, ich habe mir auch danach gehalten. Für mich habe ich die zehn Pflanzen angebaut. Die Polizisten haben sich das angeschaut, haben einmal fürchterlich geracht. <lacht> wie sie es gesehen haben, haben sie mich gefragt, ob das scharf ist, ob die e hat. Ja, ja, ja. sage ich, ja. ja äh, äh, äh, sagt, äh, dann sind sie eigentlich wieder gefahren. Dann sind sie eigentlich wieder gefahren. Nach zwei Tagen sind sie aber wieder gekommen und haben okay. gesagt, sie haben... Sie haben jetzt ein Ding gekriegt von der, von der BH. Sie müssen auch von der Staatsanwalt, Sie müssen eine Blüte abschneiden. Okay. Das ist es essen können. Natürlich, der wurde schon wieder zu blöd will Willi, du hast eh und was. Da, da, da, da hast du was trocknet gehabt, nicht dass wir deine Sachen wegnehmen. Und dann habe ich noch heute halt so ein Haufen CPD mitgegeben. Und mit einem war es glücklich. Noch vier Tage habe ich das CBD wieder zurückgekriegt. Und damit war alles erledigt. Okay. Hab ich wir gedacht weil man gedacht, dann hat sie die BH eingeschaltet. Also dann Wochen später oder? Ja, ein paar Wochen später. Auf einmal kriege ich von der BH anscheinend sie mich mal im Verein zu sperren. Okay. Denke ähm, ich mir, jetzt aber nochmal für die, für die, auch damit die User das verstehen. Ja. Äh, das, die Polizisten, die, wussten, die bei dir jetzt zu Hause waren, die wussten aber eigentlich noch nicht, dass ihr eigentlich underground, weil du musst dich ja noch verstecken, ja, äh, einen ein Social Club in Salzburg hast, oder? Ja, das haben es schon gewusst, aber die werden dann nicht sagen, dass sie für meine Mitglieder auch was haben. Das ja. werden dann nicht sagen. Okay. Da müssen sie schon selber drauf kommen. Okay. Die müssen ja auch arbeiten. Dann hatte ich also, ohne dass du es wusstest. Äh, offenbar, da kommen wir dann gleich zu, irgendeiner. Nein, nein, das hat mit, das, wie sie jetzt drauf kommen sind, das hat mit denen nichts zu tun. Das ist nur, wie sie, wie sie, die, wie sie die, die Politik verhalten hat. Und die haben sie einfach so verhalten, dass sie wir schnell lassen haben, dass sie dann noch mal gekommen sind. Da haben wir ein bisschen was mitgegeben. Aber von den anderen, von den Patienten haben sie das noch nicht gewusst. Okay. Das, das war zu weil das haben sie gerochen. Okay. Hier ein Scheißbad muss ich leider dazu sagen, sie wollten mal über was eine mit der Substanz, mit der Substanz. Hat es aber bei mir nie gegeben, drum, weil, drum, nicht, sonst darf ich heute nicht da sitzen. Okay. Ja. dann hast du jetzt wie gesagt ein Schreiben bekommen, also vom, vom, von vom der, der von der BH. Sie wollen mir einen Verein zumachen. Ohne Angaben, keinen Grund? Oder? Gar nichts. Sie wollen einfach den Verein zumachen. Okay. Da habe ich Einspruch erhoben, weil okay. so leicht geht es das nicht, dass man bei uns in Österreich einen Verein schließt, ohne Grund. Zumal den gibt es jetzt auch schon lange. Dann haben sie den schwarzen Peter genommen und ans Landesgericht geschickt. Da bin ich eigentlich drauf gekommen, wie das Ganze gelaufen ist. Das heißt, du ich habe ja hab vorher nie warst, einmal du gewusst. Du warst dann da oder hattest eine Anhörung? Ja, ich habe eine Anhörung. Ich habe auch weil die das Gericht wollte, aber das, soweit die Richterin hat Empathie gezeigt, die hat, das, die hat, das, die hat einfach erkannt, um was da eigentlich geht. Da geht es um keine kriminelle Sache, sondern da geht es um meine Mitglieder, die was seit der Impfung teilweise explodieren, die das sogar an Ärzte kommen und schicken was. Da geht es um Hautausschläge und um solche Sachen. Okay. Ja. Aber nochmal, dann warst du jetzt also bei der Anhörung und hast also dort erfahren, dass dich offenbar. ja naja, weil hat, die Richterin gefragt hat, wer ist jetzt schuldig, wer hat mir die BH aufgekostet, wer hat mir das aufgekostet, hat die Richterin gesagt, nein, da liegt nichts vor, da liegt nur das eine Ansuchen vom Mückstein vor. Okay. Also hat der auf, da hat die Richterin auch, auch geschaut. Das ist ja irre. Was die Grünen mit uns geworden, das ist, ich habe immer Grün gewählt, weil sonst alle, das haben versprochen haben das ist überhaupt für medizin einmal scheiß auf den scheiß schwarzmarkt das interessiert mich eh nicht aber meine leute interessiert mich weil äh, wenn du dich anschaust die, die, die sind fertig kommen da bist du so emotional weil du ja, für. ich Patienten bin da emotional weil jetzt stehen 200 leute noch und die haben alles weggenommen ich kann, ich kann das vor allem war das nicht stärker wie 7 prozent dhc so weit haben wir aber extrahiert und das reicht denen ja, natürlich, wenn du Krebs hast, dann musst du andere Sachen machen. Aber für die allgemein, das ist. Was ist jetzt dabei rausgekommen? Du warst jetzt bei der Anhörung, hast du erfahren, dass dich ja, ja, wohl die Grünen da ja, angezeigt haben? Ja. Oder der Minister? Selber. Vor, ja, der Minister. Was Na, ist jetzt dabei rausgekommen? Ja, die, die, die, die entscheidet jetzt nur die Richterin. Sie hat sich das als aufgestellt, Ich habe ihr das Urteil geschickt, dass ich zehn Pflanzen frei habe. Die hat halt nur ein Kopfbeil und sie hat gesagt, sie ist für Cannabis gut eingestellt. Und hat über die ganze Geschichte von den Grünen und was da passiert ist, eigentlich nur mehr ein Kopf äh, Was auch im Markt aufgenommen hat, das habe ich nicht schenken, der will. Ich habe über das ganze Buch geschrieben. Da kann man das nachlesen, zuerst meine Geschichten und die Leute, die, die zu mir kommen, sind, das sind die Erfahrungswerte, wie es denen gegangen sind, aber sie hat es dann im Markt aufgenommen, weil sie es unbedingt lesen. So und dann haben, hast du also erst jetzt praktisch letzte Woche erfahren, dass eigentlich schon seit äh, mehreren ja, Monaten... Ja, das war, Wochenende, das war am Wochenende, das war am Wochenende, wir haben das Projekt, mal, muss ich davon anfangen, das war ein Steppescheid, wir haben das Projekt mal in die Wege äh, angefangen und über das habe ich ja eigentlich angesucht, dass wir... Für die Mitglieder THC anbauen dürfen, aber so oberdosiert, dass sie nicht in einen Heizzustand kommen, sondern in den entspannenden Zustand. Okay. Weil wir haben jetzt eine, eine, eine Öle gemacht, ungefähr so mit 15% CBD und zwischen 5% und 7% THC. Mhm. Und das ist für mich Cannabidiol, weil der Cannabidiolanteil höher ist wie der THC-Anteil. Weil mal im Schwarzmarkt ist es umgekehrt. Aber für Medizin soll der CBD-Anteil eigentlich her sein. Bei gewissen Sachen. Natürlich gibt es da andere, aber du musst in die Forschung gehen. Aber unsere Erfahrung ist halt, äh, äh, dass man für die... Das deine Ansicht auf die Ja, aber das ja. ist am einfachsten. Ja. Du, du überschreitst den gewissen THC-Gehalt nicht und du hilfst die Leute damit. So, und dann äh, habe ich jetzt eben noch erfahren, ist dann auch noch gegen deinen Bruder ermittelt ja, worden, weil er dir einmal bei den Pflanzen gießen geholfen hat. Nein, nicht hat. einmal gossen, der ist mit reingegangen, hat drinnen einen Kaffee getrunken und hat mir dann zugeschaut und hat gesagt, der darf nicht, weil sonst sperren sie ihn wieder ein. Ja, du dann lachst darüber. Ja, ich muss, ja. Ich, hab... ich finde es hart, weil sein Bruder hat, äh, glaube ich, eh noch eine Bewährung, auch wegen einer Pflanze. Ja. ja ähm, aber das ist zum Nachvollziehen, Mario, das ist mein Zeug. und vor allem das Witzigste ist ja das, dann haben sie eine mal mitgenommen und im Endeffekt sind es Storbilds gewesen. Also unsere Polizisten sind ja unheimlich gut äh, drogenmäßig ausgebildet, ja, also die alles, was irgendwie... Also die hauen die nehmen die Düngermittel mit, äh, weil das wahrscheinlich LSD-Tropfen sind. Und die nehmen auch Steinpilze mit, weil es wahrscheinlich ja. äh, psychologische. Vor allem, ähm, vor allem hat sind. der Polizist zu meinem Bruder gesagt, nein, nein, se bitte, das Cannabis ist nicht so gefährlich, wegen den, Aber die Schwammerl, die Schwammerl sind, der weiß, hat die Steinpilze. So, und Alter. dann haben sie. Also durch die Beschattung, die haben dich also zwei, drei Monate ja, sie haben, beschattet, alles haben sie also den Club gefunden ja, und haben praktisch dort über 100 Pflanzen äh, 120 Pflanzen haben sie mir abgeschnitten. Äh, das, was eigentlich für die Produktion gewesen war, ich habe ihnen das erklärt, wie wir es herrichten. Äh, äh, wir schneiden, schneiden wenn es fertig sind, wird es abgeschnitten, zwei Wochen aufgehängt, dann in 100 Gramm Sacker verschweißt und dann noch zwei Wochen rausgegeben, Topf und fermentiert. Und das ist, dauert da wieder vier Wochen und dann hast du aber Qualität. Und trotzdem hat jetzt das eine mit dem anderen nichts zu tun. Das ja. heißt, die Schließung des Vereins, die wissen also gar nicht, dass du ich da Angesucht habe, das wissen sie auch nicht und ich habe ja über das angesagt. Nur hat er mir nicht erlaubt. Aber das war... uns, Wenn der Einschubber zu mir schreibt, mir sollen Selbstverantwortung übernehmen, dann habe ich mir lieber das Schreiben ausgesucht. Naja, ja. natürlich sucht man sich das Schreiben aus, was für einen besser ist. Ja, natürlich. Ich meine, er hat ja auch schon... Ich glaube, sechs oder sieben oder zehn äh, Ausnahmegenehmigungen gestellt bei, bei Ministern, bei äh, also alles, was Rang und Namen in Österreich hat, hat der Willi, glaube ich, schon ja. Ausnahmeausfassung gestellt. Ich meine, er geht ja wirklich alle Wege. Das kann man einem ja nicht. Ähm, äh, Negativ ansehen oder sagen, weil du jetzt einen Antrag gestellt hast, zeige ich dich jetzt an. Und du gehst uns hier auf den Sack mit deinen Anträgen. Ja. Ja. Ähm, ich finde, das ist keine Art. Um, um, um das geht es ja. Die haben Angst gehabt, dass ich für FIT. Weil Ich kann ja für jeden einzelnen Patient aussuchen. Was glaubst du, das hätten wir jetzt gerade in Vorbereitung gemacht? Was glaubst du, dass du überschwemmt? Hm. Wenn man dann in Österreich aufruft, sie sollen alle bei der AG aussuchen, weil du darfst ja bei uns in Österreich über verbotene Substanz gar nicht aussuchen. Nur haben sie mir in die Statuten. Ich habe in die Statuten stehen, alles was über 0,3% DHC ist, muss ich ansuchen. Und auch dem haben wir sich halt Die haben mich auch können. Was wollen? Ich hätte ihnen das so auch erzählt oder erklärt. 2017 war dasselbe. Da war es schon so weit, dass die Polizei zu mir gekommen ist. Bevor das von Niederösterreich war das, war, das war zwei Wochen vorher, und haben zu mir gesagt: Du Willi, der Staatsanwalt hat uns durchsuchen Durchsuchungsbefehl mehr gegeben, weil der gemeint hat, er macht keine Werbung mehr für mich. Jetzt sind <lacht> die das ist so ein schöner Lob, du, Lob oder? <lacht> <lacht> ja, die sind jetzt in Eigendorf auf dem Busen bei angesessen und haben gesagt: Jetzt wissen sie mal, was sie da sollen. Ja. Äh, jetzt haben sie sich was überlegt, darum sind sie jetzt da, haben mir erklärt: Ja, Willi, wie da wir denn? Äh, ich weiß ja ganz genau, dass du unten wieder was angesetzt hast. So, ja, sicher, ich bin wieder beim Voll, ich es nachschauen. Nein, nein, brauchen wir nicht. Äh, äh, auf alle Fälle ist es ja so gewesen, dass wir alle zwei Monate zu dir kommen. Und weh, du hast mehr als 200 Pflanzen drin. <lacht> Dann habe ich gesagt, was ist, wenn ich 208 habe? mein Kunden ja ein paar krank werden. Ja, aber die lachen ja selber. Also auch man als weiß oft gar nicht, was man ja, machen soll, weil der eine wieder das erzählt, und dann das erzählen, der andere ja, das. Und dann war ein Polizist dabei beim Ausgehen, tight er mal so, er man zu registrieren, hat man sieben Pflanzen hinter gestellt. <lacht> weil seine Mutter hat nämlich Gicht und die kriegt nicht getroffen von mir. <lacht> ja, der hat man nicht auch Ja, irde, irre, irre, Du könntest noch stundenlang erzählen, ja, glaube ich. was glaubst du? Ähm, ja, verfolgt ein Willi einfach über seine Facebook-Seite oder. Ähm, ja, Sie, wir haben jetzt unser Homepage, das ist ganz neu gemacht worden. Da und? kann man sich dann die Dinge, ich werde dann die ganzen Geschichten wieder einstellen, was seit 2013 passiert ist, schon langsam, ich war ja in Konkret mehr, bei uns war der Resetaritz da, die Zoglau hat das verfilmt, ich bin mit denen zu meinen Patienten gefahren, ich muss dir vorstellen, die geben einer Tranopinol, die sitzen den ganzen Tag da, sind dicht und können sich nicht mehr rieren. Dann bin ich vorbei habe ihm das CBD gegeben dann hat er seinen Alltag bewältigen können. Mhm. Weil CBD einfach den psychischen ja, Zustand hat. Das immer sehen. wieder tolle <lacht> Ja. Nein, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück, ähm, dass es gut ausgeht und dass sie dir den Club da nicht schließen wollen. Ja, dann und gehen wir in den Untergrund. Ich habe ja nicht gesagt, Leben wenn es jetzt wieder so anfängt wie 2012, wenn wir das ganze Geschichte wieder wiederholen, ich fange genau wieder so an, wie, wie ich es immer da habe. Und die Energie habe ich noch, weil ihr nehmt mir die nicht. <lacht> Schön, dass die Tipp für okay. <lacht> Bis dann, machen wir Dann wir hören Sie, Mario. Ciao. Ciao.